Ja, und damit ein ganz herzliches Willkommen hier zum neuen transport -Fever projekt Ich hoffe, ihr habt gut hierher gefunden und wir werden einige Stunden zusammen miteinander verbringen, denn ich werde zusammen mit einem Kollegen Großraum Köln bis Bonn-Siegburg nachbauen und das wird jetzt parallel zum Rhein-Ruhr-Projekt laufen und ich freue mich jetzt schon riesig auf dieses Projekt. Hier möchte ich euch in diesem Video ein paar kleine Infos über die Map zeigen, denn die wurde mir gestern zugeschickt und ich habe schon ein paar Sachen angelegt und ich möchte euch einfach mal ein paar grundlegende Informationen über dieses Projekt geben. Ja, die Kartengröße ist ziemlich groß und zwar ähm, weiß nicht, ob jemand die Begriffe 5K und 6K, was sagt, das wäre Größenwahnsinnig und ähm, Groß. Also zwischen diesen beiden Kategorien sind wir. Also ich, wie gesagt, dieses äh, Groß ist 5K und Größenwahnsinnig ist 6K und wir sind genau mittendrin. Wir haben 5,5K. Ähm, das kam einfach dadurch, weil wir gesagt haben, wir möchten das Verhältnis zwischen Realität und Transportfieber so hoch wie möglich halten und äh, das ist hier ziemlich gut gelungen, denn die Map hat ein Verhältnis von 1 zu 1,2. Das heißt, was äh, in der Realität was ich 200 Meter ist, ist halt in Transportfieber kleiner. Oder was in Transportfieber 200 Meter ist, ist in echt 1,2 mal so groß. Damit können wir uns abfinden, denn äh, so viel Verluste machen wir dort nicht, so wie auf der Ruhrgebiet, die 1 zu 2,5 oder 1 zu 3 ist. Ja, hier seht ihr schon mal Köln-Deutz. Ich habe mir ein Satellitenbild von Google Maps geholt. Äh, werd da noch ein paar... Information für mich hat, wie ich das Ganze denn schärfer machen kann, weil ich erkenne hier überhaupt gar nichts, vor allem wenn ich ranzoome, kommt der Shader, das ist ein bisschen arg blöd. Ja, aber man kann es grob erkennen, ich habe die Schienen etwas mal so gelegt, hier ist Köln Hauptbahnhof, hier haben wir Köln Messe Deutz, das ist das Messegelände, hier haben wir den Abstellbereich Deutz, hier haben wir den Abstellbereich Ehrenfeld, und mein Hauptziel für die nächsten Wochen ist es mal zwischen Anschlussstelle Köln-Ehrenfeld über Hauptbahnhof Köln-Messe-Deutz ähm, mal dieses, diesen Triangel hier noch zu machen und dann die Map erstmal dem Kollegen übergeben, der sich dann mal um die, äh, um die Stadt kümmert. Denn ich möchte jetzt nicht wie beim Rhein-Ruhr-Projekt erstmal komplett alle Schienen legen, sondern wir werden uns logischerweise abwechseln. Er hat jetzt die nächsten zwei Wochen keine Zeit, weil er einen Austauschschüler äh, bei sich zu Hause hat. Deshalb habe ich diese Map erstmal zwei Wochen für mich. So sieht das Ganze nämlich aus. Und falls ihr euch wundert, ja der Rhein stimmt nicht ganz. Also nicht hundertprozentig, aber da können wir drüber hinwegsehen. Hier wo es wichtig ist, in Köln passt es. Ja. Ob der jetzt hier ein paar Meter weiter unten liegt, das äh, ist mir jetzt völlig egal. Was ich auch noch machen werde, ihr seht hier den eigentlichen Verlauf des Rheins. Das heißt, die Map hat den in etwas zu klein generiert. Ähm, ich werde den mit Snowballs Mods noch vergrößern, damit wir hier schön unsere hohen Zollon-Brücke reinsetzen können. Die habe ich auch schon skaliert und die passt dann genau hier rein. Ja. So kurz vor euch zur Info. Ich möchte gern dieses Projekt ausschließlich ähm, offline erstellen. Was heißt offline? Ja, gut, offline ist nicht, ist nicht der richtige Begriff, sondern ihr werdet Timelapes in Form von YouTube-Videos sehen. Und möchte mich, so wie ich es schon mal angekündigt habe, bei der Rhein-Ruhr Map wirklich ausschließlich auf die Livestreams. Ähm, ransetzen. Also, bislang habe ich ja auch die Rhein-Ruhr-Karte offline gespielt. Das heißt, wenn kein Livestream ist und ich habe abends Zeit, hocke ich mich da hin. Nein, ab jetzt werden die Projekte gleichzeitig laufen. Als Livestream Rhein-Ruhr und als YouTube-Projekt Köln. Bloß, dass ihr da mal Bescheid wisst. Und wie gesagt, falls jemand Tipps hat, wie ich äh, diese Map detaillierter hinbekomme, äh, kann mich gerne irgendwo anschreiben. Weil ich krieg's nicht geschissen. Ja, also wie gesagt, unsere Karte beginnt hier im linken oberen Eck eigentlich bei Köln. Und wir haben dann hier noch Köln-Mülheim drauf und haben hier noch die Anschlussstelle, wo es dann später weitergeht Richtung Düsseldorf. Und da kann man dann, wenn beide Maps wirklich fertig sind, wunderschöne Filmchen machen, weil dann kann man auf der einen Map aufhören, kann dann einen kleinen Schnitt machen und dann geht es auf dieser Map weiter die ja ein bisschen detaillierter sein wird, vor allem, weil wir größere Schienstrecken haben, vor allem auch äh, wegen dem Verhältnis. Das freut mich wirklich sehr, weil dann kann der ICE auch wirklich mal mehrere Minuten lang seine 200 fahren und ist nicht äh, erst bei 200 angekommen, muss dann schon wieder abbremsen, weil der nächste Bahnhof kommt. Darauf freue ich mich wirklich am meisten. Ja, wie gesagt, Köln-Mülheim ist noch drauf. Ähm... Dann haben wir hier oben den S-Bahn-Abzweig Longerich. Auf der linken Seite ist hier, glaube ich, da Dankersdorf oder Angersdorf, irgendwie sowas. Ähm, kurz vor dem Abzweig Pulheim. Den haben wir leider nicht mehr drauf gemacht, weil sonst hätten wir 6K nehmen müssen und das, das wollten wir einfach nicht. Ja, dann haben wir hier die ähm, linke Rheinseite wir haben hier die rechte Rheinseite, ähm, natürlich mit dem Köln-Bonn-Airport. Und ich habe anfangs gedacht, okay, wir, wir hören jetzt hier bei Köln-Bonn-Airport auf. Aber, da ja einige ICE-Linien bis Bonn-Siegburg fahren und vor allem auch äh, eine S-Bahn-Linie bis Treusdorf oder zwei sogar, habe ich mir gesagt, okay, wir machen die Map größer, weil anfangs war geplant 4K, jetzt haben wir 5,5. Ähm, wir gehen bis Siegburg, weil in Siegburg halten Fernzüge, dann haben wir wirklich einen runden Abschluss zwischen Köln und Siegburg. So war unser Gedanke. Dann haben wir natürlich auch die linke Rheinseite, da kann ich aber nicht wirklich sagen, wo die langläuft, weil damit habe ich mich noch nicht befasst. Moment, die läuft hier, zack, zack, zack. Gut, das hier ist die linke Rheinseite geht bei Brühl vorbei, genau, und dann geht es hier unten nach Bonn. Ähm, auf jeden Fall werden wir den größten Teil in Köln verbringen, weil da wirklich sehr viele Schienenwege sind. Und ähm, ihr werdet, wenn ich dran bin, logischerweise dann teilweise Timelapse sehen vom Bau. Und äh, wenn der Kollege dran ist, wird es, denke ich mal, einmal die Woche ein Übersichtsvideo geben, wie weit denn die Map ist. Wir werden dauerhaft in Kontakt und im Austausch der Map sein. Wir haben einige Mods reingeladen, die wichtigsten, also was heißt die wichtigsten, mit Rollmaterial sind es schon 300. Ich habe mir die letzten Tage die Signale selber gescriptet, die wir dort brauchen, denn logischerweise der Standard bleibt natürlich hoch, das heißt Gleisgeschwindigkeiten sind so wie im Original, Signale sind größtenteils, wenn es die gibt, wie im Original, das heißt ich habe mir selber... Ähm, aus irgendwelchen Mods die Signale selber hergescriptet aber das sollte eigentlich kein Problem sein es muss halt wirklich für mich ein hoher Standard sein also so wie ich gerade die Rhein-Rohr-Map umbaue so wird die Köln-Map auf jeden Fall auch worauf ich mich wirklich freue ist Hauptbahnhof und Messe Deutz weil Messe Deutz hat ja auch noch Gleis 11 12 das dann hier unten lang geht das wird wirklich wirklich sehr interessant werden und ich denke allein zwischen Anschlussstelle Ehrenfeld bis Mülheim und hier unten. Ähm, also seid mir nicht böse, aber 100 Stunden sind es mindestens. Also wirklich mit dem Standard, was ich habe, sind es 100 Stunden. Wenn ihr euch das jetzt mal vorstellt, das wird einiges. Gut, das war es eigentlich schon mit dem Infovideo. Ich hoffe, ihr schaltet bei der ersten Folge ein. Und ich würde mich über jegliche Informationen, also falls ihr aus Köln kommt, könnt ihr jederzeit in die Kommentare unten reinschreiben. Wir schauen alles an und wir werden auch alles berücksichtigen. Falls euch mal irgendwie beim Bau mal was auffällt, dann werden wir das, wie gesagt, auf jeden Fall berücksichtigen. Ansonsten wünsche ich noch einen schönen Tag und wir sehen uns in der ersten Folge des Köln-Projektes wieder. Und macht's gut. Bis dann. Ciao.